Wie kann man das Gehirn aktivieren? Regelmäßige Bewegung wie Spaziergänge, Laufen oder Yoga kann die Durchblutung des Gehirns erhöhen und die kognitive Funktion verbessern. Versuche neue Fähigkeiten zu erlernen oder löse komplexe Rätsel oder Puzzles, um dein Gehirn zu stimulieren und neue Verbindungen zu schaffen. Eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Fetten, Antioxidantien und Vitaminen kann helfen, das Gehirn zu unterstützen und die kognitive Funktion zu verbessern. Ausreichender Schlaf ist wichtig für die Regeneration und Erholung des Gehirns und kann dazu beitragen, die kognitive Funktion zu verbessern.